Ich bin hier in der Aktivität Glossar und da möchte ich das Layout ein bisschen anpassen. Ich schaue mir dazu mal den HTML- und CSS-Code an. Und dann stellt man fest, jeder Eintrag ist hier eine extra Tabelle, definiert über die Klasse GlossaryPost Post. Und hinten dran steht dann hier noch FAQ. Ich stelle jetzt mal das Anzeigenformat um. Und zwar auf Wörterbuch ohne Synonyme. So, und dann stellen wir fest, dass jetzt hier was anderes steht, nämlich Continuous. Das heißt, ich kann jedes Anzeigenformat oder für jedes Anzeigenformat ein extra Layout erstellen. Folgende Dinge möchte ich dann anpassen: Die Tabelle an sich. Dann einmal hier diese Überschrift, die mit H4 definiert ist. Das ist immer der Glossarbegriff. Dann gibt es hier eine Trennlinie HR, die möchte ich nicht angezeigt haben. Und dann möchte ich noch diese Zwischenbuchstaben, die sind hier über H3, B und dieser Klasse hier definiert. Das möchte ich auch anpassen. Das würde sich dann aber auf jedes Anzeigenformat auswirken. Im Code für CSS mache ich dann folgendes. Ich beginne hier immer mit .glossaryPost. Und dann das Anzeigenformat, in diesem Fall Continuous. Hier geht es um die Trennlinie, die möchte ich nicht angezeigt haben. Hier verändere ich die Ansicht der Tabelle. Das gleiche wieder. Hier geht es dann um den Begriff, die Überschrift mit H4. Und wie gesagt, das hier würde sich dann auf jedes Anzeigenformat auswirken. Das ist hier nicht mit Continuous möglich. Über die Überschrift H3 dann diese Zwischenbuchstaben. Das Ergebnis würde dann beispielhaft so ausschauen.